Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch einen richtig leckeren, überbackenen Zucchini-Auflauf. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also der fertige Zucchini-Auflauf. So sieht er aus. Richtig lecker, pikant, gerade auch durch das Chili-Pulver da drin. Und natürlich auch mit dem Balsamico-Essig bringt eine ganz, ganz leckere Note hinein. Wenn ihr den Auflauf nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen an mich habt oder Rückmeldungen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus dann war das für heute. Bei mir gibt es einen lecker überbackenen Zucchini-Auflauf und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!